Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 und die ebene Geometriedefinitionen voraus. Schauen wir mal jetzt etwas über die Anwendung der Formel in der Geometrie. Wenn wir jetzt die Definitionen der verschiedenen Figuren gesehen haben, dann haben wir auch verschiedene Formeln für die Fläche und den Umfang gesehen. In Mathematik benutzen wir sehr oft Symbole, also Buchstaben, die etwas bedeuten. Die nennt man auch Variablen manchmal. Variablen sind in Funktionen, das wird auch später erklärt, was Variable genau bedeutet. Ja, aber schauen wir mal jetzt hier, was diese Symbole allgemein bedeuten, wofür diese Symbole in der Geometrie stehen. Also in anderen Bereichen können die gleichen Symbolen was anderes bedeuten. Aber wenn man zum Beispiel ein großes A in Geometrie benutzt, das kommt aus dem englischen Wort area, und das steht in der Regel für die Fläche. Den Flächeninhalt genauer gesagt. Ja. Ein kleines u steht in der Regel für den Umfang. Also wie viel die Länge rumherum von einer, Figure, von einer Figur ist, ja. Die kleinen Buchstaben A, B und C oder sogar auch D stehen in der Regel vor die Seiten oder Länge oder Breite von Figuren. Ja? Ein kleines oder ein großes H steht in der Regel für die Höhe einer Figur. Oft gibt es in der Regel, also beim H bei der Höhe gibt es auch einen Index, also ein kleinerer Buchstabe unten rechts und dieser kleine Buchstabe zeigt uns, zu welcher Seite diese Höhe gehört, von welcher Seite äh, diese Höhe ist. Ja. Ein kleines oder ein großes r steht in der Regel vor den Radius eines Kreises, also den Abstand vom Mittelpunkt bis zum Rand des Kreises. Das ist der Radius. Und ein kleines d kann für zwei Sachen stehen. Wenn wir einen Kreis haben, dann ist kle kleines d der Durchmesser des Kreises, also von einem Rand über die Mitte bis zum anderen Rand. Und bei einem Perlogramm oder ein Rechteck oder einem Quadrat oder ein Trapez oder einem Vieleck allgemein ist das kleine d eine Diagonale. Wenn man nicht weiß, was Diagonale ist, schauen Sie bitte wieder das Video mit den Definitionen. Griechische kleine Buchstaben, und die nennt man jetzt hier Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta und Phi. Diese Buchstaben stehen in der Regel vor Winkel in den Figuren. Allerdings gibt es noch eine griechische Buchstabe, und das nennt man Pi, und das ist die Kreiszahl. Das ist jetzt was Besonderes. Die Kreiszahl, das Pi, ist eine Zahl, also das ist jetzt kein Symbol für irgendwas. Das ist eine Zahl, dieses Pi, genau wie 2 oder 5 oder 3,6 oder irgendwas. Und das ist eine Zahl mit unendliche, unendlich vielen Nachkommastellen. Die kann man nicht mit Kommazahl genau darstellen. Das schreibt man jetzt hier. Pi ist ungefähr 3,14,15 und so weiter und so fort. Ja? Da gab es viele, viele Nachkommastellen. Da gibt es auch immer so einen Wettbewerb, wie viele Nachkommastellen jeder berechnen kann. Wie auch immer. Ja, Wenn man genau die Definition von Pi wissen will, das ist halt, wenn man den Umfang eines Kreises durch seine seinen Durchmesser dividiert, dividiert, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das wird immer in der Formel, die mit dem Kreis zu tun haben, benutzt, diese Zahl. So, jetzt schauen wir mal, wie man das Einsetzen benutzt, was das bedeutet, wie man so verschiedene Sachen letztendlich in Geometrie berechnen kann. Bei einer Aufgabe sind immer gewisse Informationen gegeben, zum Beispiel, ein Zimmer ist 4 Meter lang und 2,8 Meter breit. Finden Sie seinen Umfang und seine Fläche heraus. Also wenn man die Formel nicht auswendig kennt, gibt es immer eine Formelsammlung. Ja? Und die Formelsammlung haben wir jetzt hier auch. Ja? Und schauen wir mal, was ist da gefragt? Ein, was ist hier gegeben? Ein Zimmer. Ja, was für eine Form hat ein Zimmer. Schauen wir jetzt die verschiedenen Figuren. Ja, ein Zimmer hat grundsätzlich so eine Form. Es könnte auch ein Quadrat sein, aber muss nicht sein. Deshalb Müssen wir halt diese Form nehmen. Das ist ein Rechteck. Ja? Und wenn man jetzt hier schaut, ja, hier oben steht Umfang und wir brauchen den Umfang des Rechtecks. Also an dieser Spalte ist überall Umfang, steht ja E mit U. Und wir brauchen ein Rechteck. Also wenn wir jetzt den Umfang von diesem Zimmer berechnen wollen, weil wir zum Beispiel eine Leiste so herum an der Wand so äh, äh, verlegen wollen oder irgendwas, ja? dann müssen wir diese Formel benutzen. Also zweimal die eine Seite plus zweimal die andere Seite. Ja? Und wenn wir jetzt die Fläche Zimmers berechnen wollen, weil wir zum Beispiel, keine Ahnung, Kachel verlegen wollen oder einen Teppich, ja, dann müssen wir die eine Seite mal die andere Seite berechnen, wie wir auch im Video über, äh, über die Beweise von den Flächenformeln gezeigt haben. Also, das bedeutet, da steht ja alles, hm? A ist die Länge in diesem Fall, die größere Seite und mit B. Die breite, die kleinere Seite. Also A und B sind beide gegeben in dieser Formel. Und was tun wir jetzt? Da wo A steht, hier, das ist hier in dieser Figur die Länge. Und die größere Seite, also 4 Meter. Wir ersetzen also, wir machen das A weg und an dieser Stelle, wo A steht, schreiben wir 4. Warum? Weil A halt die Seite ist. Und die Seite ist hier gegeben, die Länge, 4 Meter. Also mit diesen 4, ist, sind, diese 4 sind Meter gemeint. Schauen wir jetzt hier, die andere Seite, die kleinere, die Breite, ist hier auch gegeben, ist 2,8 Meter. 2,8 Meter. Also hier dieses B, das ist halt diese Seite, das ersetzen wir durch diese Zahl. Machen wir das B weg. Und schreiben wir an dieser Stelle 2,8. Und dann machen wir einfach die Rechnung. 2 mal 4 plus 2 mal 2,8. Das ist 3,6 Meter. Ja? Weil wir haben hier Meter addiert. Ja? In der Spalte für die Fläche steht beim Rechteck, also hier in der Formelsammlung, ja, das ist Umfang, das ist Fläche. Das ist in der Formelsammlung eine Spalte, ja, da überall sind Flächen, ja, und das ist die Fläche die vom Rechteck, ja. und da steht A und B, also A, das haben wir eh hier gesehen, die Länge ist 4, die Breite B ist 2,8 und das können wir wieder in diese Formel ersetzen und die Multiplikation machen, das Ergebnis ist 11,2 und das ist jetzt hier Meter Quadrat, warum? weil wir hier Meter haben mal Meter und Meter mal Meter, wie wir in dem Kapitel über Potenzen gelernt haben, das ist Meter Quadrat. Okay? Man soll allerdings auf die Einheiten aufpassen. Der Umfang ist eine Strecke. Es wird also in Streckeneinheiten gemessen. Wenn wir jetzt hier eine Aufgabe haben, wo die eine Seite in Dezimeter zum Beispiel gegeben ist und die andere in eine andere Einheit, hier Zentimeter, dann müssen wir eine von beiden Einheiten umwandeln, umrechnen. Also wir brauchen die gleichen Einheiten. Warum? Weil jetzt in dieser Formel, wir können nicht Zentimeter mit Millimeter addieren. Das sind verschiedene Sachen. Ja? Und daher muss man also eines von beiden umwandeln. Was haben wir hier gemacht? Wir haben also die Zentimeter in Dezimeter umgewandelt. Diese Art von Umrechnung haben wir im Kapitel von äh, Einheiten gelernt. Ja? Also 32 Zentimeter sind 3,2 Dezimeter. Ja? Und das bedeutet, jetzt kann ich diese C, äh, 5 Dezimeter hier und 3,2 Dezimeter. Das sind jetzt meine Länge und meine Breite, unsere Länge und unsere Breite. Also, A ist gleich 5 Dezimeter, B ist gleich 3,2 Dezimeter. Jetzt haben wir die gleiche Einheit, gleiche Sachen. Jetzt können wir hier arbeiten ja? und wir addieren das A, haben wir hier gesagt, das ist 5, das B ist 3,2 und wir ersetzen das und insgesamt haben wir 16,4 Dezimeter. Wir haben ja hier Dezimeter addiert. Die Einheit muss man am Ende auch immer schreiben. Ja, manche sagen, man muss das in den Zwischenschritten auch schreiben. Also, wenn Sie einen Leer haben, der so streng ist, müssen Sie auch hier und da Dezimeter schreiben. So, es ist allerdings nur eine Zwischenrechnung. Das kann man auch ohne Dezimeter dazwischen schreiben. Ja, also jetzt hier... Ähm, bei der Fläche, wenn man hier 5 hat und 3,2, die sind beide Dezimeter. Also am Ende haben wir Dezimeter mal Dezimeter, Dezimeter Quadrat. Ja? Hätten wir jetzt hier Dezimeter und 32 Zentimeter benutzt, das Ergebnis wäre Dezimeter mal Zentimeter. Und das wollen wir nicht. Ja? Wir wollen immer also eine Einheit haben, auch bei der Berechnung der Fläche. Also daher müssen wir immer umwandeln. Wenn wir mit 32 gemacht haben, 160, das wäre nicht richtiges Ergebnis. Dann wäre eine Einheit, die nicht benutzt wird. Okay. Addieren oder subtrahieren kann man nur Sachen, die genau die gleichen Einheiten haben. Und bei Multiplikation und Division müssen auch die Einheiten übereinstimmen. Allerdings bei allen Rechnungen. Es gibt sogar sogenannte Einheitssysteme, aber damit werden wir uns jetzt nicht beschäftigen. Wichtig ist, bei Rechnungen müssen die Einheiten immer übereinstimmen. Also bei einer Rechnung oder Gleichung muss man erst, erst kontrollieren, ob die Einheiten übereinstimmen. Ja, wenn sie nicht übereinstimmen dann umwandeln und erst am Ende die Rechnung durchführen. Ja, und jetzt hier, in Physik benutzt man sogar Einheitssysteme. Das kann man so, wenn man will, kann man da weiter vertiefen. Vielen Dank.